über mein Smartphone, über meinen Computer, über mein Tablet und ja, yep, sogar über meine Armbanduhr kann ich rund um die Uhr alles Mögliche anstellen. Ich kann einkaufen, ich kann Inhalte konsumieren und sie mit der Welt teilen, ich kann tracken, wie weit ich heute gelaufen bin und ich kann mich an meinen nächsten Termin rechtzeitig erinnern lassen. Und zwar so rechtzeitig, dass die Verkehrslage gleich mit berücksichtigt wird. Aber wie zum Teufel funktioniert das eigentlich genau? Woher weiß meine Uhr wo in Frankfurt gerade Staus sind und wie lange das dauert. Und woher weiß ein Hotel in New York, dass ich gerade eben hier an meinem Computer ein Zimmer bei Ihnen reserviert habe. Höchste Zeit, dass wir uns das heute einmal ansehen. Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Was macht eigentlich Smart Devices so smart? Wie kommen die Daten vom Internet da rein und später äh, auch wieder da raus und woher wissen die Daten, wo sie hin müssen und was sie dann dort anstellen sollen? Die Lösung liegt in APIs. Und auch wenn Sie den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört haben, was ist das eigentlich genau? API ist eigentlich eine Abkürzung für Application Programming Interface, also auf Deutsch sowas wie Anwendungsprogrammierschnittstelle. Und im Prinzip ist es die Schaltzentrale, wenn es um den Austausch von Daten geht. Ja, ja, Schnittstelle, Austausch von Daten. Langweilig. Im Gegenteil. APIs sind eine super spannende Sache. Sie sind nämlich dafür verantwortlich, dass wir die ganzen, schönen, interaktiven Dinge mit unseren Devices tun können, die wir tagtäglich so tun. Deswegen schauen wir uns heute einmal an, was dahinter steckt. Denn eigentlich ist eine API nichts anderes als eine Art Postbote. Sie nimmt Informationen an einer Stelle oder in einem System entgegen und überbringt diese dann in ein anderes System. Dieses System antwortet dann und die API überbringt die Antwort wieder in das erste System. Gar nicht so kompliziert, oder? Aber vielleicht mal ein eher abstraktes Beispiel aus dem echten Leben. Nehmen wir an, meine Oma sitzt zu Hause und sie stellt fest, dass sie am nächsten Wochenende noch nichts vorhat. Also findet sie, dass ich doch mal wieder etwas mit ihr unternehmen könnte. Sie setzt sich also an ihren Schreibtisch und schreibt einen Brief an mich. Lieber Tim, bitte komm mich am Samstag besuchen. Bring Chips und Bier mit. Es könnte spät werden. Es grüßt dich, deine Oma. Diesen Brief gibt sie nun in die Post. Und die Api, also der Postbote, macht sich mit der Anfrage meiner Oma auf den Weg, um sie bei einem anderen System abzugeben. Das wäre dann in dem Fall ich. Das System Tim nimmt die Anfrage auf und reagiert. Es schreibt, Liebe Oma, Samstag geht klar. Chips und Bier sind so gut wie gekauft. Um drei bin ich bei dir. Fühl dich gedrückt, Tim." Und der API-Postbote macht sich mit der Antwort wieder zurück auf den Weg zu meiner Oma, um sie dort abzugeben. Also die Antwort, nicht meine Oma. Und am nächsten Samstag stehe ich, wie bestellt, mit Chips und Bier bei meiner Oma vor der Tür. Übertragen auf die digitale Welt funktioniert das im Prinzip genauso. Nur äh, ohne Bier. Bleiben wir doch mal beim Beispiel mit dem Stau, das ich ganz zu Beginn gebracht habe. Ich trage also den Termin mit meiner Oma in meinen Terminkalender ein. Ich will also am nächsten Samstag um 3 Uhr bei ihr sein und ich möchte rechtzeitig daran erinnert werden, dass ich zu Hause losfahren muss. Außerdem will ich einen Tag vorher noch daran erinnert werden, dass ich hierfür einkaufen wollte. Und sobald ich jetzt diesen Termin mit allen Informationen eingetragen habe, stellt die API eine Anfrage bei meinem Kalenderdienst, der ist irgendwo im Internet und dort wird der Termin eingetragen. Und dieser Kalenderdienst schickt den eingetragenen Termin zurück an alle Geräte, über die ich dort angemeldet bin, also zum Beispiel auch an meine Uhr, an mein Tablet und so weiter. Soweit so gut. Aber was ist nun mit meiner Erinnerung zum Einkaufen einen Tag vorher und mit den Verkehrshinweisen? Ganz einfach, mein Kalenderdienst weiß erstmal nichts von Staus und auch nichts von Erinnerungen und er leitet diese spezifischen Anfragen einfach wieder über APIs an die entsprechenden Stellen. Also zum Beispiel die Einkaufserinnerung an meine Erinnerungen-App und die Frage nach der Verkehrslage an eine Datenbank mit Verkehrsdaten. Und diese Systeme schicken ihre Antworten dann zurück an meinen Kalenderdienst, der dann wieder alles auf meine Devices schickst, sodass dort alle Informationen zusammenkommen. Ich werde rechtzeitig an die Einkäufe erinnert und auch daran, dass ich eventuell 20 Minuten früher losfahren sollte, weil es irgendwo einen Unfall gegeben hat. Es steckt also absolut nichts Kompliziertes in der Idee von APIs, aber sie sorgen dafür, dass alles miteinander vernetzt und damit der Nutzen für den Anwender extrem erhöht werden kann. Eben wie ein Postbote, der Informationen und Briefe zwischen Millionen von Menschen austauscht. Und was bedeutet das nun für Ihre Anwendung? Tja, Sie könnten zum Beispiel über eine API Ihre Services mit denen anderer Systeme anreichern. Genau wie das mein Kalender mit der Verkehrsdatenbank macht. Oder Sie könnten Ihre Services offen anbieten, damit diese für deren Systeme genutzt werden können. Naja, und falls Sie jetzt denken, dass das eventuell ein interessantes Thema für Sie wäre, melden Sie sich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten finden Sie alle unten in der Videobeschreibung. Aber denken Sie daran, am nächsten Samstag habe ich jetzt schon einen wichtigen Termin und das könnte spät werden. Ich freue mich wieder über Ihr Like, Ihr Abo, Ihre Kommentare und vor allem würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss. Und falls Sie jetzt denken, dass das ein Interesse, äh, ein Interessema für Sie wäre. Meine Kontaktdaten. Kontaktdaten? Meine Kontakt, meine donald Duck daten